Ich suche eigentlich ganz normales Wasser. Wasser? Ja, du meinst du das im Klo? Wozu? Ich äh, will mein Auto damit betreiben. Ja, kann man lesen. Kannst du? Ja, weil... Ich... Ganz klar, hier macht die eben die Zelle. Da, da kommt das HAO-Gas rein. Da drin muss es eben ein bisschen ja. geblüppeln und dann kommt es eben hier rein. Das ist, äh, mein, nur die, nur die das ist, ein Bubbler, ja, der dient also äh, eigentlich als Sicherheit bzw. dann um um äh, Wasserdampfanteile bzw. Elektrolytanteile, die im Wasserdampf gebunden sind, rauszuwaschen. Ja. Ähm, dann kommt sie raus, da habe ich nur so einen gasflammenrückschlag Linksbums äh, drin. Wobei der auch nicht immer so super funktioniert, weil das ist schon ein Teufelszeug. Und jetzt, jetzt sieht man zum Beispiel, muss man mal gucken, ob sie das schon... Na, braucht noch ein bisschen... Jetzt müssen wir mal ein bisschen warten, dann ist schon... Ja doch, es kommt eigentlich schon. Ich habe es jetzt trotzdem noch nicht verstanden. Wie, wie, wie entzündet es sich, oder wie, wie, wie kommt es jetzt zustande? Also es ist folgendermaßen, wenn HHO-Gas mit Platin in Verbindung kommt. Ist es ist so, dass es sich also sofort spontan entzündet, wenn die Konzentration hoch genug ist. Ansonsten wird es eben äh, in diesem Cut in diesem Kat, praktisch äh, katalytisch verbrannt. Das heißt, das HHO wird wieder äh, zu H2O, also zu Wasser, also. und gibt eben Wärme frei. Jetzt Ah, und schon ist es explodiert, schau, ah, da hatte ich es mal drauf gehabt, jawohl, ja, aha. also das, da wird es jetzt schon glühen, ne? nur Sag, dass jetzt das, das Gas wieder, jetzt hier reinkommt, das, das, ja, das ist hier mit dem, weißt du, dieser, dieser, und wenn man das eben, wir können es dann hier mal so ein bisschen laufen lassen, so einfach in den Cut reinblasen, und nach einer Zeit, wird zu sehen, wird der warm und da oben dampft es raus. Ja. Und da, so könnte man es eben als Heizung verwenden, ja. dass das völlig ungefährlich ist, hm. weil du keine Flamme hast. Ne? Weil sonst so HHO, also jetzt nicht die Mengen, aber wenn du da mehr hast, das ist schon ein bisschen ah, naja, also hm. <lacht> aber wenn du eine Möglichkeit hast, den diesen Wasserstoff praktisch mit wenig Energieaufwand zu erzeugen, ja. sprich zum Beispiel die Lichtnummer von hm. Hasches. Ja, wenn ich quasi eine so, HAO-Menge mit 10 Watt erzeugen kann und kriege also, 50 Wärme raus. Also man kann sich da echt die Finger verbrennen und wenn man dann später mal genau hinschaut, sieht man es auch Dampfen oben. Ah. So Libby, jetzt exklusiv für dich, Alter meine Bedini. Ja, hier. Ja, ich habe den Auftrag bekommen. Ach, so ja, cool. Action for free wollte, dass ich hier mal hingucke. Also, ja, ganz normal. verzwirrte Träte Und dann als Trigger. Optokoppler. Zwei Stück. Soll jetzt die Trelle gekoppelt sind hier Eine Frage, wie heißt der Action-Trophäe eigentlich die Wirklichkeit? Das ist doch Frank! Also, was zum Beispiel ein Wahnsinnsgeschäft war, war die Erfindung des Kronenkorkens. Der war sehr lange geschützt. Ja, du, ich mein so. Und der Typ so hat für das jeden das gottverfluchten Kronenkorken auf der Welt irgendwie einen Cent bekommen. Ja ich halte es fest. Es ist immer so, ich muss erst was anderes und ich muss man Tentwaschen, weil da muss man saubere Finger haben. Ähm, Alkohol, das nicht reingefreht. Also. also, falls liegen bleiben sollte, hast nur gleich noch einen kurzen dabei. <lacht> ja. ja, also 99,9% Prozent ich da kann man nicht also, das ist jetzt ein halber Liter. Man haut, sagen wir mal, wir nehmen das immer so ein bisschen zwei, zwei, so vielleicht neun. Vielleicht. Also ganz genau gibt es das. Man sagt immer am Anfang, ja 5% oder so, scheißegal, das Weil halt. also, du musst dann sowieso noch gut nachdenken. So, dann holen wir das ein bisschen. Und dann muss er noch anklemmen und, auch. und da schaue ich jetzt eben, dass das nicht unten wieder alles rausläuft. Das ist jetzt erstmal der erste halbe Liter. Den muss man dann noch ein bisschen Zeit geben, das pluppert, jetzt läuft die Zelle voll, dann kann man gleich da unten gucken. Okay, also der Becher ist noch da. Wenn das hilft, gehe ich mal kurz aufs Toilette. Das braucht dann Strom. So, dann schütt mal. Vor oh, mal, Kürze ist keine. Sehr gut. Dann schaut das schon mal gut aus. Also diesen Behälter, den macht man nicht randvoll, sondern ich sage mal so, bis, bis, bis zu der Ecke da ungefähr. 2-3 ah. Zentimeter. Also jetzt braucht es schon 5 Ampere. Und da das schon. Muss erst auf Wärme kommen, wa? Ah. Auf Temperatur muss erst kommen. Ja, und die braucht jetzt noch mehr Elektrolyt. Ah. Ah, ja. schon Oder auch wenn ich Gas kippst, wird er wahrscheinlich keine Rußdinger rausholen. Ja, nee. Ja, das ist... Ah, ja, ja. das wird aber auch noch besser. Ja, ja. ist mal ja alles Das Ich will die sauber. Du uh, schaut das schön aus. Ach, man muss das, das ja Ding haben. toll im Dunkeln aussehen, genau. Ja, ja. Oh. Das das ich da. Jetzt ja. macht da. das Lichter Bitte. Da oh, ja. jawohl. Oh ja, Design Award hat es auf alle Fälle schon gewonnen. Ja, ja, das das definitiv. Das ist aber irgendwie auch aus Zufall entstanden. Ne? Erst das so und dann habe ich eben dieses Kupferrohr gemacht, das ist nichts anderes, als ein Gasrohr aus dem Baum hat, ne? Also das ist auch mit der ja. Zeit gewachsen. Ja, mit der Zeit gewachsen, klar. Ja, dann habe ich das so hinbaut und dann schaue ich es an und sage, das Ding ist das gar nicht bringen, das ist ja viel zu gut. Herrlich. <lacht> okay.